Einen wunderschönen guten Tag hier aus München und mein Gast heute ist Heiner Geisler. Ich grüße Sie, Herr Geisler. Schön, dass Sie sich Danke. Zeit genommen haben. Sie sind jetzt in München. Warum eigentlich? Ja, Morgen ist ja der angebliche sogenannte Nationalfeiertag und ich muss nachher auf den Odeonsplatz und werde da von Bayern 3 interviewt über die deutsche Einheit. Und Sie kommen gerade aus dem Allgäu, hatten Sie mir erzählt, was haben Sie da gemacht? Ich habe gestern Abend eine Lesung äh, gehabt in Kempten äh, mit meinem neuen Buch. Äh, das neue Buch heißt Sapere Aude. Es hat viele aufgeregt und geärgert, dass ich einen lateinischen Titel genommen habe. Aber äh, Abgesehen davon der, dieser Satz Sapere Aude stammt von Horaz, aber ist von Kant äh, übernommen worden als Überschrift über die Aufklärung, das heißt nämlich vage zu denken. Das ist das Schlagwort, wenn man so will, der damaligen Aufklärung gewesen und ich glaube, dass wir heute genauso eine neue Aufklärung brauchen wie vor 250 Jahren. Sie sagen Aufklärung, also viele wissen ja mittlerweile, dass Sie Mitglied auch, also nicht nur der Generalsekretär, der Begriff Generalsekretär hat ja durch Sie so Bedeutung bekommen wie der Begriff Vizekanzler durch Müntefering und das würden Sie sicher anders sehen. Aber Sie sind Mitglied bei Attac geworden vor einigen Jahren. Wie, was macht so ein Mann bei Attac? Ja gut, ich bin Mitglied bei Attac geworden. Einmal, ich habe gesehen, wie die Berlusconi-Polizei bei dem Gipfel in Genua auf diese Schülerinnen und Schüler eingeschlagen hat und wie das Demonstrationsrecht massiv beeinträchtigt worden ist, im Übrigen nachher auch bei Heiligen Damm. Und das Demonstrationsrecht ist für mich das vornehmste äh, Recht der Bürgerinnen und Bürger neben dem Wahlrecht, um äh, politisch auch der Regierung zu zeigen, was äh, den Leuten passt oder nicht passt. Das darf nicht eingeschränkt werden. Und zweitens äh, hat, ist ATTACK eine Organisation, die ein absolut richtiges, großes Ziel propagiert hat. Ähm, ATTACK gestern Abend hat der, der Buchhändler hat immer von ATTACK geredet. Da habe ich in, in der Lesung darauf aufmerksam gemacht, dass es das natürlich äh, ein falscher, eine falsche Aussprache ist. Denn Attac ist äh, die französische Abkürzung äh, für Association pour Taxation des Transactions Financières, äh, à aide pour les Citoyens, das heißt äh, eine Organisation, die sich zusammengetan hat, ein weltweites. Netzwerk sozusagen, vor allem junger Leute, für die Durchsetzung einer internationalen Finanztransaktionssteuer, dass nämlich die Devisenhändler und Spekulanten endlich auch eine Umsatzsteuer bezahlen müssen, während wir ja für jede Windel und für die Kaffeemaschine Umsatzsteuer bezahlen müssen, zahlen die keinen einzigen Cent für die Finanzierung der humanen Aufgaben. Und äh, da hat äh, ATAK natürlich einen großen Siegerungen Vor zehn Jahren ist man dafür ja noch ausgelacht worden. Deswegen bin ich auch Mitglied geworden und gesagt habe, das muss unterstützt Wie werden. Wie fand das denn Ihre CDU? Ja, da habe ich unterschiedliche Reaktionen natürlich bekommen. Die negativen Reaktionen, die waren halt darauf zurückzuführen, dass die Leute nicht informiert waren. Die haben gedacht, das ist eine Kampforganisation gegen die Polizei. Überhaupt in Deutschland ist das Demonstrationsrecht immer wieder verdächtigt worden, auch von den Sicherheitsbehörden als ob da Terroristen auf, auf die Straße gingen. Das ist eines der wichtigsten Grundrechte. Und ich habe die dann schon aufgeklärt. Wir haben viele CDU-Mitglieder, die bei Yatak sind und mitarbeiten. Haben Sie auch viele CDU-Mitglieder, die für eine Transaktionssteuer sind? Ich glaube, dafür sind jetzt alle. Also das ist inzwischen im Programm auch der CDU, auch der Bundesregierung. Die Bundeskanzlerin setzt sich massiv für diese... Sie setzt sich ja vor allem für die Energiewende so richtig ein seit Fukushima. Musste ein wirtschaftspolitischer Supergau entstehen, damit sie auch für die Transaktionssteuer ist? Na, für die, äh, für die äh, Transaktionssteuer ist sie eigentlich schon seit äh, geraumer Zeit da. Äh, das hängt natürlich auch mit der Finanzkrise zusammen. Okay. Nicht wahr, weil diese Finanzkrise verursacht worden ist, vor allem durch Spekulationen. Und äh, äh, es einfach äh, klar wurde, dazu hat die Finanzkrise, da haben Sie recht, natürlich beigetragen, dass eben auch in der Politik klar geworden ist, dass dieses Finanzsystem, in dem wir leben, so nicht weitergehen kann. Und eine der wichtigsten Reformen, die durchgeführt werden muss, ist eben die Einführung dieser Finanztransaktionssteuer. Denn es ist ja nicht einzusehen, dass bei einem Börsentäglichen Umsatz, also jeden Tag, wird ja auf der Welt an den Börsen 2 Billionen Dollar umgesetzt, dass sie sich in keiner Weise an der Finanzierung der wichtigen Weltaufgaben beteiligen und gleichzeitig auch noch davon profitieren, dass sie ihre betrügerischen Spekulationsgeschäfte gemacht haben, dabei reich geworden sind und diese Finanztransaktionssteuer soll natürlich auch dazu dienen, das Geld von denen zurückzuholen, die die ganze Zauberei veranstaltet haben. Sie haben über Demonstrationen und Demonstrationsrecht und so weiter gesprochen. Vor geraumer Zeit hat ja die schwäbische Hausfrau demonstriert zu Stuttgart 21 und man hat sie als Schlichter geholt. Wenn Sie jetzt zurückdenken, wie weit sind Sie da gekommen als Schlichter? Also die Schlichtung in Anführungsstrichen, die gar keine Schlichtung war, sondern eher ein Faktencheck, die kam einfach fünf Jahre zu spät. Es, in Stuttgart äh, hat die Sache dermaßen eskaliert, da gab es hunderte äh, von Verletzten, Schwerverletzte. Einer davon ist sein Lebenslang blind geworden, dieser Eskalation der, mit der, der Polizei gegen äh, die Demonstranten. Äh, und äh, da hat man mich eben gebeten äh, zu äh, vermitteln. Ich habe äh, dies dadurch gemacht, nicht wahr, dass ich diese Auseinandersetzung, wie man so sagen, rationalisiert habe. Das heißt, eben die Emotionen so gut wie beseitigt habe. Und das macht man einfach dadurch, dass man einen Faktencheck veranstaltet. Dass man die, eine totale Transparenz äh, ermöglicht, äh, unter dem Motto: alle an einen Tisch und alles auf den Tisch. Und alle an einen Tisch, das heißt, der Ministerpräsident, der Bundesverkehrsminister, der Regierungspräsident und wer auch immer müssen sich an einen Tisch setzen mit denen, die sie vorher noch verunglimpft haben. Als Pseudoterroristen, Altkommunisten, Feierabendrevolution frustrierte Veganer, negativ orientierte Baumschützer und was man denen alles vorgeworfen hat. Und die haben sich nun bereit erklärt, zusammen an einem Tisch das Pro und Contra zu erörtern. Und das ist vor allem, es war vor allem wichtig, dass diese, dieser Austausch von Argumenten total transparent gemacht worden ist. Von der ersten bis zur letzten Minute wurde das im Fernsehen, vom Fernsehen übertragen, von Phoenix, und SWR3, ins Internet gestellt und Millionen von Leuten haben dazu gesehen und haben sich eben erstklassige, unmittelbare Informationen verschaffen können. Und dadurch ist äh, äh, eben eine, eine Deeskalation, um blödes Wort zu benutzen, erreicht worden. Äh, die Auseinandersetzung wurde versachlicht. Es war nicht so, dass nun diejenigen, die vorher gegen den Bahnhof waren, plötzlich alle für den Bahnhof gewesen sind. Aber es hat sich doch äh, eine Änderung im Meinungsbild ergeben äh, vor diesem Faktencheck waren nur 30 Prozent für den neuen Bahnhof und 60 Prozent waren dagegen und nach dem Faktencheck hatte sich das gerade umgekehrt, umgekehrt und so ist ja nachher auch die Volksabstimmung ausgegangen. Sie sagen, da waren zwei Parteien, der Ministerpräsident und die Seite und die andere Seite eben mit den Gruppen, die Sie grad, wo Sie die Bezeichnung gerade gewählt haben, Aktionsbündnis, ne? dieses Aktionsbündnis. Wenn Sie rückwirkend jetzt einfach mal drauf schauen und merken, dass der Ministerpräsident, der diese Leute als gefährlich empfunden hat, selber quasi untergetaucht ist und ähm, sich jahrelang von Banken alles hat diktieren lassen bis zur letzten Zeilenpassage, auch in, in Sitzungen und so weiter. Wie sehen Sie das? Also manche sagen ja, er war der Schwerverbrecher. Ah nein, das äh, wäre ganz sicher übertrieben und das mit äh, dem direkten ist, das ist auch äh, das. Äh, das kann man äh, nur verstehen, wenn man äh, eben weiß, dass es uralte Freunde äh, gewesen sind. Äh, der Dirk Notheis war Landesvorsitzender der Jungen Union und äh, Mappus äh, war Staatssekretär und war auch Landesvorsitzender. Wir sind hier in München, also ich weiß, dass äh, Sie kennen ja den Franz Josef Strauß, der hat ja auch gute und lange Freunde gehabt und so haben die auch Geschäfte gemacht. Aber ist das nicht mit ein Grund, dass eben unsere Wirtschaftsordnung, gerade an sowas äh, Schaden nimmt? Ja, es hat äh, eben vor allem äh, äh, einen, einen wahnsinnig schlechten Eindruck gemacht. Das ist wahr. Ähm, äh, Abhängigkeiten sind äh, dadurch nicht geschaffen worden. Im Übrigen, äh, was äh, diesen ganzen Komplex anbelangt, äh, es wird ja alles noch untersucht. Und ich äh, beteilige mich ganz ungern an einer absoluten Verurteilung von Leuten, über die eigentlich noch nie und noch, also noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist, dass sie sich falsch verhalten haben. Aber sie haben einfach einen schlechten Eindruck gemacht und man kann es auch als Dummheit bezeichnen, das sind ja mehr so private Informationen gewesen. Ich muss mir vorstellen, sie sind jahrelang zusammen in einer Jugendgruppe gewesen und haben sich bestens gekannt und haben, diese, also die sind, die haben anders miteinander geredet als sagen wir der Vorstandsvorsitzende einer großen Bank und der Ministerpräsident, sondern äh, das kann man nur verstehen äh, aus dieser langjährigen freundschaftlichen Verbindung und trotzdem hätte man das so nicht machen dürfen. Vor allem hätten sie es löschen müssen. Nicht? Das äh, geht ja im Grunde genommen niemand an, was da die Privat miteinander äh, über äh, diese Geschäftsbeziehung geredet haben. Spannend. Also wir werden ja sehen, wie das weitergeht. Wie ja. ist es eigentlich? Sie sind ja einige wenige Jahre älter als ich und schauen Sie ein bisschen aus der Distanz auf, auf die Tagespolitik? Nein. Also ich bin nach wie vor sehr engagiert. Ich kann mich auch noch aufregen. Das ist auch wahr, aber das schadet ja im Übrigen auch gar nichts. Wann haben Sie sich zuletzt aufgeregt, also so richtig empört? Ich habe mich äh, empört zum Beispiel, als ich gelesen habe, äh, dass in Tunis äh, in Tunis die alte Verfassung, ich war, die hatte, die hatte die völlige Gleichberechtigung von Mann und Frau, wie bei uns im Grundgesetz formuliert. Und jetzt haben die neuen Herrscher in Tunis, nicht die Islamisten und wer da einmal äh, Mujahedin und äh, halt äh, diese ganze religiöse Gruppierung, die da äh, äh, an die Macht gekommen ist, die haben oder wollen das jetzt ändern. Sie haben es noch nicht geändert. Aber die haben den Vorschlag gemacht, dass dieser Artikel in dem äh, tunesischen äh, Grundgesetz geändert werden soll durch die Rolle der Frau wird definiert durch ihre Komplementarität zum Mann. Also was soll dieses Wort Ungetüm heißen? Die, die Rolle der Frau wird gesehen als Ergänzung zum Mann. Und was Mann. Das heißt, es wird wieder dieses Abhängigkeitsbezugssystem verfassungsrechtlich installiert, wo die Frau eben praktisch das Anhängsel, das Eigentum des Mannes ist und dadurch wird ein Land wie Tunis eben wieder zurückgeworfen, eben diese autokratische islamistische Missachtung der Menschenwürde der Frauen. Ähnliche Entwicklungen gibt es ja auch in anderen Ländern, die wir als westliche Welt in den letzten zwei Jahren befreit haben. Also Sie, Sie merken schon, dass da keine Freiheit entstanden ist durch die Befreiung. Wieso machen wir das? Also der Irakkrieg war ganz sicher ein Fehler, gar keine Frage. Und er baute auch auf einer Lüge auf. Nämlich auf die Behauptung, dass ich da, äh, zu Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen habe. Äh, was da abgelaufen ist, ähm, äh, hat äh, der Autorität äh, und äh, der Glaubwürdigkeit äh, der Vereinigten Staaten als der Vormacht äh, der westlichen Demokratien äh, wahnsinnig geschadet. Abu Ghraib, Guantanamo, äh, was die Amerikaner da gemacht haben. Das kann man in Jahren gar nicht mehr wiedergutmachen, weil dadurch natürlich auch die Glaubwürdigkeit der anderen westlichen Demokratien in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Man hätte sich eben mal daran orientieren müssen, wann Gewaltanwendung zwischen den Staaten moralisch erlaubt ist. Es gibt Situationen, nicht mal wo man sich für die Menschenrechte einsetzen muss, wenn es gar nicht anders geht dann eben möglicherweise eben auch durch militärische Gewalt, das haben wir ja in, in Jugoslawien, in Serbien, im Kosovo gemacht, völlig zu Recht, das ist ganz klar. Aber die Amerikaner, damals George W. Bush, kein großer Präsident, diesen wahnsinnigen Fehler gemacht, den Krieg angefangen mit dem Irak. Afghanistan ist etwas anderes. Nicht? Afghanistan, dieser Einsatz der NATO ist eben Einmal legitimiert durch einen Beschluss der UNO und zweitens da ging es nun in der Tat vor allem auch um die Befreiung der Frauen.